Die Tagesschau. Straßenbahnen, die keine Pendler mitnehmen, sondern dicht an dicht im Depot stehen. So sieht es heute an vielen Orten bundesweit aus. Denn die Gewerkschaft Verdi hat zu Warnstreiks im öffentlichen Nahverkehr aufgerufen. Betroffen ist der Bus- und Bahnverkehr in Niedersachsen, Bremen, Nordrhein-Westfalen, Hessen, Rheinland-Pfalz, Bayern und Sachsen. Hintergrund ist der Tarifkonflikt im öffentlichen Dienst von Ländern und Kommunen, bei dem die Positionen noch sehr weit auseinander liegen. Kein Bus, keine Bahn. Heute Morgen müssen sich in Dortmund viele Pendler andere Fortbewegungsmittel suchen. Als alleinerziehende Mutter ist es ein bisschen schwierig, ne? wenn man auf Bus und Bahn angewiesen ist. Und ich muss ja heute Morgen auch noch meine Tochter zur Schule bringen. Stillstand auch in Augsburg. Druck wollen die Streikenden ausüben im Tarifkonflikt. Die kommunalen Arbeitgeber kritisieren das als unverhältnismäßig. Es ist natürlich ein Recht der Gewerkschaften zu streiken und die Streikmaßnahmen sozusagen auch auch in Kooperation mit anderen dann zu nutzen. Da können wir wenig zu sagen. Wir hätten uns gewünscht, dass es nach dem Arbeitgeberangebot, was gut und verhandelbar ist, keine Streikaktionen gegeben hätte. Das sehen die Gewerkschafter hier in Aachen völlig anders. Das Angebot der Arbeitgeber, eine schrittweise Erhöhung der Löhne um 5%, dazu eine Einmalzahlung von 2.500 Euro, reiche nicht. Gerade mit Blick auf die Inflation. Wir gehen ja nicht über mehr in den Geldbeutel. Wir reden ja nur davon, dass wir äh, einen Unternehmensstandard halten können und dass wir halt eben unsere Familien finanzieren können. Verdi fordert 10,5 Prozent mehr Lohn. Dafür bekommen die Streikenden heute Unterstützung. Die Klimabewegung Fridays for Future demonstriert wie hier in Köln gemeinsam mit Verdi. Wir brauchen nicht nur mehr Busse und Bahnen, sondern wir brauchen vor allem die Menschen, die die Busse und Bahnen fahren. Und deswegen stehen wir heute hinter den Beschäftigten und fordern bessere Arbeitsbedingungen und Löhne im ÖPNV. Die nächste Verhandlungsrunde im Tarifkonflikt des öffentlichen Dienstes steht Ende März an. Erstmals setzen Verdi und Fridays for Future auf solche gemeinsamen Aktionen, auch um auf die Bedeutung des öffentlichen Nahverkehrs im Kampf gegen die Klimakrise aufmerksam zu machen. Von Arbeitgeberseite gibt es deutliche Kritik daran. Der Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände, Kampeter, sprach von einer gefährlichen Grenzüberschreitung. Arbeitskämpfe und allgemeinpolitische Ziele dürften nicht vermischt werden. Es herrscht nicht mehr der ganz große Andrang bei Fridays for Future. 5000 Teilnehmer sind in Berlin angemeldet. Ein Bruchteil des Potenzials, das die Klimabewegung einst mobilisieren konnte. Zu Hochzeiten waren es noch etwa 100.000 Menschen, allein in Berlin. Die Aktivisten zeigen sich heute gelassen. Ich glaube, es ist normal, dass sich das nicht über Jahre hält, aber letztendlich die Klimabewegung, Gerechtigkeitsbewegung ist weiter sehr stark, kämpft weiter und wächst auch und vervielfältigt sich. Das ist das Wichtigste. Und wir schaffen es immer noch, Tausende Menschen auf die Straßen zu bringen und vor allem Tausende Menschen davon zu überzeugen, wie wichtig der Kampf gegen die Klimakrise ist. Möglich, dass Aktionen anderer Klimaaktivisten dem Image der gesamten Bewegung geschadet haben, wie beispielsweise die Straßenblockaden der letzten Generation. Das Festkleben auf Kreuzungen sorgt bei vielen Autofahrern für Unmut, könnte Fridays for Future langfristig aber sogar nützen, so der Protestforscher janis Julian Grimm. Fridays for Future hat eben die einmalige Chance, sich jetzt als das professionellere und auch kompromissbereitere oder vielleicht partizipativere und breitere Angebot zu präsentieren im Gegensatz zur letzten Generation. Man könnte sogar sagen, dass durch die Aktion der letzten Generation gewissermaßen das Image von Fridays for Future aufgewertet wurde. Insgesamt hat die Organisation heute in rund 200 deutschen Städten zu Demonstrationen aufgerufen. Es ist ein Blitzbesuch, über den im Vorfeld nur wenig zu erfahren ist. Bundeskanzler Scholz trifft sich heute in Washington mit US-Präsident Biden. Anders als oft üblich hat Scholz diesmal weder eine Delegation noch einen Pressetrost dabei. Auch öffentliche Statements sind nicht geplant. Einzig bekannt wurde, dass es in einem Vier-Augen-Gespräch im Weißen Haus vor allem um den Krieg in der Ukraine gehen soll. Wir fragen nach bei Jan Koch in Washington. Keine mitreisenden Journalisten, keine anschließenden Pressestatements. Wie bewertet man dieses Treffen in den Medien bei Ihnen? Ja, es wird auch hier von einem wichtigen Arbeitsbesuch gesprochen. Und das soll es ja auch sein, eben ein Vier-Augen-Gespräch. Auch hier ähm, weiß man darüber eben, dass es ein wichtiges Treffen ist, ähm, abseits mal von allen Telefonaten, von allen Videoschalten, die man sonst auch so führt zwischen der US-Regierung und der deutschen Regierung. Und dass es eben wichtig sei für Biden und Scholz, sich mal Angesicht zu Angesicht zu sehen, um eben auch die Kommunikation in vielen Krisen, die momentan global ja bestehen, gemeinsam abzusprechen. Denn ähm, es gab ja auch hier und da die Spekulation, dass das gute Verhältnis so wird es ja immer wieder von beiden Seiten betont, doch nicht so gut sei, weil es ja vor allem auch was die Panzerlieferungen angingen, doch eine Krise, Krisen, krisenhaftere Kommunikation gab. Also sprechen unter vier Augen. Was hört man denn über die Inhalte? Ja, der Ukraine-Krieg ist eines der Top-Themen. wohl. Hier auch nochmal die Frage, ob Deutschland und Europa größere Verantwortung übernehmen könnten. Allerdings werden die Amerikaner und Joe Biden vor allem auch China auf den Tisch bringen. Da wird ja erwogen, gegebenenfalls Sanktionen gegen China zu erheben, weil man befürchtet, dass die ähm, Chinesen die Russen militärisch unterstützen könnten im Ukraine-Krieg. Und da gehen wir jetzt davon aus, dass Biden auch mal vorfühlen möchte, wie Scholz denn zu Sanktionen stehen würde. Denn Biden bräuchte für ja, konsequente Sanktionen gegen China ja auch alle G7-Staaten. Das also auch ein großes Thema hier, wahrscheinlich auch neben den wirtschaftlichen Beziehungen, die Scholz gegebenenfalls noch mal ansprechen möchte. Und Sie werden es weiter beobachten. Jan Koch, danke nach Washington. Angesichts ihrer schwierigen wirtschaftlichen Lage hat die Düsseldorfer Modekette Peek und Kloppenburg ein Schutzschirminsolvenzverfahren beantragt. Die Geschäftsführung wolle das Unternehmen an die veränderten Marktbedingungen anpassen und für die Zukunft neu aufstellen, heißt es aus dem Unternehmen. Die 67 Filialen sollen bestehen bleiben. Ein Personalabbau in der Verwaltung sei aber notwendig. Während der Corona-Pandemie habe das Unternehmen an Umsatz eingebüßt. Inflation und steigende Kosten hätten die Situation weiter verschlechtert.